Tricksen wie Neymar, dribbeln wie Messi oder schießen wie Ronaldo, David zeigt euch, wie es geht. Moin Sport 2000 Family, was geht und willkommen zu einem neuen Video unserer Sport 2000 Trick Tutorial Reihe. Und heute gibt es den bekanntesten Freestyle Trick überhaupt, den muss jeder kennen und auch können, den Around the World heute im Video. Viel Spaß dabei und let's go. We're giving everything you need, your a precious seed Don't ever let it keep you When the waves of life come crashing down Rise above, don't ever let it sink you Me, I don't like to tell people what to do But I'm speaking from experience If I can up another person out going through this hell Then I hope they're hearing this Like when you're going through the hardest times what you read the book, you can hit the bar ja Leute, in Around the World kann man relativ simpel lernen, man muss ihn einfach nur oft genug machen. Wichtig ist, oder was euch auch helfen wird, ist die Bewegung erstmal ohne Ball zu machen. Und dann ist es entscheidend, den Ball erst zu ähm, Futsal zu haben, nach oben zu ziehen in Kniehöhe, dann lasst ihr den Ball seitlich nach unten fallen, macht die Umdrehung mit einem Zwischenkontakt, quasi der Ball prellt einmal auf und im nächsten Schritt macht ihr quasi auch wieder aus dem Fußstall Ball nach oben ziehen. Währenddessen ihr mit dem Fuß nach oben geht, lasst ihr den Ball leicht seitlich runterfallen und wenn ihr über dem Ball seid, müsst ihr quasi die halbe Around the World Bewegung bereits geschafft haben. Und unten den Ball wieder auffangen und dann jonglieren. Ja, Leute, natürlich wollt ihr den Trick auch noch außen dem Jonglieren können. Das ist auch noch ein bisschen schwieriger. Wichtig dabei ist, ihr dürft den Ball nur mit den Fußzeh nach oben ziehen, nicht mit dem ganzen Fuß den Ball nur leicht antippen, dann ist es auch wieder wichtig, wenn ihr den Ball nach oben zieht, wenn der Ball am höchsten Punkt ist, müsst ihr schon über dem Ball sein, quasi die halbe Bewegung schon geschafft haben. Dann noch die andere Hälfte und den Ball wieder auffangen und dann <musik> Ja Leute, es soll es auch schon wieder zum heutigen Video gewesen sein. Ich hoffe es hat euch gefallen. Falls ihr Fragen zum Trick habt, lasst einen Kommentar da. Auch ein Abo da lassen, denn es kommt bald ein Trick. Dazu braucht ihr den Around the World. Den lernt ihr dann in den letzten Episoden. Viel Spaß dabei beim Erlernen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. When the waves of light contracts into...